Ein Warnhinweis soll Sicherheit geben. Aber was passiert, wenn ein Warnhinweis warnt, wo gar keine Gefahr besteht? In so einem Fall gibt ein Warnhinweis keine Sicherheit, sondern das Gegenteil. Es verunsichert. Der Hinweis, pass auf, in einer Situation, wo nichts passieren würde, wenn man nicht aufpassen würde, lässt erst das Gefühl der Gefahr, das heißt Angst, entstehen. So sehe ich Viele Tipps in den Medien vor toxischen Beziehungen zu warnen verunsichert und lenkt den Blick auf alles Negative in der Beziehung und lässt es erst so eine vergiftete Beziehung werden. Beziehungstipps sollten nach meiner Auffassung Menschen nicht warnen vor dem bösen Partner, sondern helfen den liebevollen Partner zu entdecken.